Willkommen zurück zu Gato Roboto. In der letzten Folge haben wir die erste Folge, da haben wir es hierhin geschafft. Hier an dieser an dieser Stelle der Map. So, und ich bin immer noch einmal herausfinden, wie es hier weitergeht. Können wir nämlich nach rechts gehen. Hier komme ich leider nicht hoch. Ich müsste eigentlich nach da oben gehen. Kann ich sonst. Ah, doch, warte, Moment. Ja, ich kann doch mit der Rakete die alle erreichen. Ah, guck mal, da bin ich letzte Folge nicht drauf gekommen. Das fällt mir ein. Bam. So, das hilft aber zwar immer, das hilft aber dann immer noch nicht weiter, da hochzukommen, oder kann ich den hier machen, so also mich hochlüsten. Das wäre cool. Oder vielleicht so? Moment. Ah. mal nicht hoch. Ich komme da nur als Katze hoch, aber das bringt mir dann auch nichts mehr. Nee, das bringt ja nichts. Weil das kriege ich ja nicht auf. Ich kann ein bisschen rumschreien, aber mehr auch nicht. Nope. Okay, vielleicht brauchen wir hier ein Power-Up, was wir nicht haben. So, aber ich glaube, wenn wir hier hochgehen, dann gibt es da auch nichts Besonderes. Hm. Wo müssen wir dann lang? Vielleicht müssen wir den ganzen Weg zurück. Das könnte sein, weil, wie wir das letzte Folge rausgefunden haben, geht es hier nur noch zurück. Ja, das ist cool. Man kann mit der Rakete... Die meisten Gegner K.O. schlagen mit nur einem Schuss. Bäm. Hehe. He. Das ist cool. So. Ich glaube, runter bringt nichts. Gehen wir mal ein bisschen wieder nach links. Kann ich nicht speichern? Okay. Cool. Oh, zwei auf einmal. Schön, schön. Bin ich bin ja ah, Schon wieder. Ich bin ja in ihn reingerannt. Ich gehe nochmal. Ja, dann lass dich halt von allem treffen. Ich lasse mich nochmal teilen. So. Ja, ich möchte nicht mit nur halbem Leben weiter ertrinken. Wenn schon. Wenn schon. Ich dachte halt, er wäre schon kaputt gegangen. Aber nein. Das war ja noch nicht. So, bam. <lacht> Das verschwindet einfach. Okay. Oh, hier kann ich es kaputt machen. Oh. Okay. Ah, hier sind wir. Falls erschien hat. Cool. Oh, was gibt's denn rechts? Ein Computer. Was ist das? Eintrag Nummer 2312 der Sicherheitsabteilung. Hier ist Jimbo. Der Doktor ist durchgedreht. Die Sicherheitssysteme wurden modifiziert und haben das Personal auf dem Gelände ins Visier genommen. Die meisten meiner Kollegen wurden entweder getötet oder haben sich in eines dieser Dinger verwandelt. Ich fliehe mit einer Fluchtkapsel zur Oberfläche. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Rückreise überleben werde. Doch mein Herz wird immer den Küsten von Erde 2 gehören. Ende und aus. Okay. Okay, wir kriegen ein bisschen Story. Sehr interessant. Ich kann einfach. Oha, ich kann einfach die Innenausstattung kaputt sprengen. Voll gemein. Okay, äh, ja, aber lustig. So, ich glaube, links könnte man bestimmt noch lang jetzt mit den Raketen. hier runter gehen oh, weg da. ah nicht zu weit runter nicht zu weit runter aufpassen ich bin nur hier vorbei ah, nach rechts geht's aber auch, moment, wenn man ganz kurz gucken kann man hier rechts auch oh, oh. kann man doch hier rechts lang schon Damn. nur alleine nur alleine äh auch oh, es ist so unter Wasser Aha. Uh. Oh. Was bist du denn? Kiki hat einen Kassettenmodul erhalten. Kiki, du hast eine Kassette gefunden. Wie malerisch. Du hast die Palette Rinde freigeschaltet. Wächst in dein Mini, um sie auszuprobieren. Ende oder aus? Uh, oh, eine Palette. Uh, oh, cool. Wollen wir die ausprobieren? Oh, uh, sanft. Rinde. Standard. Sanft, sehr. So aus. Hat was. Und. Rinde? Ist so bräunlich. Hm. Was würde ihr besser? Schreibt mir am besten in die Kommentare. Bin mir nämlich nicht sicher, aber. Wir können ja jede Folge eine andere Farbe, eine andere Palette benutzen. Und da wir das gerade freigeschaltet haben, können wir einfach mal die benutzen brauche ich mich hier runter? Oh, ja, das tue ich. Yay, cool. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, ich finde die Paletten ganz in Ordnung, aber ich würde sie jetzt nicht ständig benutzen. Ich mag das normale mehr. Wow, wow, wow, wow. Da wäre ich fast wieder reingerannt. Aber ich habe dazu gelernt. Bäm. Ah, das spielt auch Spaß. Das ist cool. Piu. Vor allem, wenn man alles wegsprengen kann, macht so Spaß. Bam. Okay, was ist hier? Knopf, der macht was oh, gut gemacht. Kiki. Du hast den Nexus erreicht. Alle Wege führen hier Stell ihn dir da, stell ihn dir als hm, Knotenpunkt vor. So etwas in der Art. Wer dem auch sei, wir müssen den Eingang zum Labor finden. Schauen wir mal, was du drauf hast, Kiki. <lacht> End und aus. Okay. Oh, hier kann man speichern. Oh, Nexus. Oh, da können wir nur als äh, kleine Kiki rein. Okay, Kiki. Oh, Gegner. Ah, ich habe ja gespeichert. So schlimm wäre das jetzt nicht, wenn ich sterbe. Aber sollen wir schon lang? Ich glaube nicht. <lacht> Hat er gar nichts gebracht. Okay, lassen wir es. Ich glaube, da soll ich noch nicht lang. Ich lasse es lieber. Ich habe zu viel Angst, dass ich gleich wieder down gehe. Das mag ich nicht. Hm, das ist der Hauptrechner. Hallo, Computer. Echt jetzt? Du musst mich nicht grüßen, als ob ich einer deiner Artgenossen wäre, Mensch. Äh. Komm mit mir zum Punkt. Siehst du diese Zeichen? Du musst ja nicht gleich herablassen werden, Computer. Ja, ich sehe sie. Sehr gut, Mensch. Also, dieses Zeichen bedeutet kaputt. Du musst sie alle in Häkchen verwandeln. So, das ist ein Häkchen, Mensch. Hier ist ein bisheriger Fortschritt. Ähm. <lacht> Obermäßige Überflutung im Aquadukt nicht gut. Der Wärmetauscher ist immer noch darüber überhitzt. Das Lüftungssystem ist komplett verstopft. Eine eklige Angelegenheit. Zugang zum Labor kann ich nur gewähren, wenn alle Fehlfunktionen behoben wurden. Das war eine verachtenswerte Maschine. Auf geht's, Kätzchen. Okay. Um sind Leitern. Cool. Oh, das wollte ich lieber machen. Yeah, das sieht cool und stylisch aus. Okay, da können wir nur als Kiki lang. Lass uns mal runtergehen. Äh. Guten Tag. Hoch, nicht schießen. Ist noch eine Katze in dem Roboteranzug? Das muss ich wohl gerade sagen. So was muss ich wohl gerade sagen. Ja, weil er gerade auch in einem Roboteranzug ist. Dieser Frosch. Hashi! Hör mal, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich kann deine Waffe modifizieren, doch mit vielen Sicherungen. Bring mir sieben Kassetten, dann können wir über Verbesserung sprechen. Hashi! Äh, ich befürchte, ich verliere den Bezug zur Realität, Wir sollten diese Mission lieber abschließen, bevor ich noch zu quaken beginne. Miau. Oh, warte, was, ich kann diese Kisten auch zerstören? Das wusste ich nicht Oh, das wusste ich wirklich nicht Ich, meine, ich kann hier nicht runter Kann ich jetzt Kiki runter? Auch nicht Hier sind das keine Leitern? Die nee, anscheinend nicht Hm Ich brauche also Kassetten Um von den ein Upgrade zu erhalten Okay. Interessant. Na dann gehen wir wieder. Ciao, wie. Ow. Damage. Bam. Sag die, die mal bitte, was hier hinten ist. Oh, ein Gegner. Oh, ein Gegner, ganz viel. Nee, das lohnt sich nicht. Ups. Das äh, ist absolut nicht gut. Oh nö. müssen wir jetzt den ganzen Weg nach hinten wieder neu machen. Ja, müssen wir. Okay. Das geht ja schnell. Muss ja nur kurz den Text wegdrücken. So. zack. Zack, zack, zack, zack, zack. Ja, ja, wir wissen, was du willst. Sieben Kassetten. So. Ja, ich habe nicht gecheckt. Ja, ich kann hier einfach diese diese Boxen hier wegsprengen. Ja, das war natürlich mein Fehler. Tut mir leid dafür. Das habe ich nicht verstanden, aber jetzt habe ich es verstanden und äh, hilft trotzdem nichts, weil ich hier trotzdem nur eine Kiki weiterkomme anscheinend. Ja, bringt nichts. Oh Gott, oh Gott, schnell hier rein. Die Gegner äh, die scheinen immer wieder neu. Die spawnen immer wieder. Nicht so schön. Ah, was? Ich kann die auch einfach so. Wow, ich kann die einfach so wegschießen. <lacht> oh wow mhm. Okay Aber sagt halt nicht Wo ich was machen muss Das werde ich wahrscheinlich dann selbst herausfinden müssen Dieses Geräusch Bye bye Nee, komm ich nicht durch Oh. Okay. Aha. Und das Wasser. Oh, hier ist ein Knopf. Was macht der? Ah, hier. Ja. Der Aufzug. Wo führt er uns denn hin? Ja. Okay, du hast es so zu den Aquädukten geschafft, Kiki. Das war soweit ganz gut. Nun müssen wir dieses Wasser ableiten. Nun, lass das Wasser abfließen, dann bleibst du endlich trocken. Du musst drei Abläufe finden. Sie sollten mit dem Korridor unten verbunden sein. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ob du zuhörst. Ende das. Ja, das ist doch schön und gut. Aber bevor ich das jetzt erkunde. Geh, Moment, geht das jetzt nicht mehr? Doch, geht. Bevor ich das jetzt erkunden gehe, möchte ich mal ganz kurz nach oben. Weil oben war ja noch ein bisschen Wasser, wo man durchschwimmen kann. Vielleicht gibt es da wieder ein Upgrade. Hier links. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wäre ziemlich cool. Musst du aber hier weg. Damit ich hier rüber springen kann. Wie kann man hier rausspringen? Ah, okay. Vielleicht gibt es immer eine Fähigkeit, womit man unter Wasser mit dem Roboter-Outfit durch kann. Hm. Interessant. Na gut, dann, ähm, kümmern wir uns und um später. Machen wir das, was das Spiel von uns möchte. Wir sollen hier nämlich, äh, drei Sachen erreichen. Ah, stimmt. Wasser. Nein! Ah, ich kann nichts machen. Ich sterbe jetzt, als sagt. Ich kann nichts machen. Ich konnte nichts machen. Ah, aber hier ist ein Speicherpunkt. Okay, das ist zumindest fair. Hui. Was hab ich denn hier schönes? Ups. Okay, das ist cool. unter Wasser, Kitty, äh, Kitty. Ja, Kitty auch nicht auch nicht falsch. Ein paar Torpedos abschießen. Damit können wir alle Quallen. Hehe, Aua! Ah, aber unsere Energie ist nicht so hoch hier in dem UFO. Äh, UFO, in dem. Äh. Äh. Wie heißen die Dinger? Hm, ich hab's vergessen. Boah, das ist ein bisschen beilich. Ich hab vergessen, wie die Dinger heißen. Muss selber ein bisschen gucken, was ich hier machen muss. Wow, Skelettfische oder dieses Wasserrober. Vielleicht sind das auch Roboterfische? Na. müssen trotzdem zerstört werden, denn sie sind böse. Und wollen mir ans Katzenfleisch und das kann ich nicht zulassen. Die arme Kiki. Oder der. Ja, wir haben hier einen Speicherpunkt. Was bedeutet, dass wir nun wieder unser Outfit bekommen. Yeah. Äh, Aquädukte. Das ist ein sehr schweres Wort. Kleine <lacht> Rabbit sind jetzt äh, weg vom Fenster. Komm her. Piu, piu, piu, piu. Oh, Böchchen. Böchchen. Ist überhaupt hoch? Vielleicht. Also ich kann auf jeden Fall hoch. Deshalb gehe ich schon ja mal lang. So ganz viel Wasser. Noch mehr Wasser. Richtig lang. Warte, aber hier kann ich nicht lang. Ne, hier kann ich nicht lang. Aber hier kann ich nicht lang. Muss nur aufpassen. Wegen der Qualle. Oh Gott. Da muss ich auch noch aufpassen. Whoa. Nice! Yay! Noch ein Ort gefunden. Okay, ich glaube, wir machen Fortschritte. Okay, da kann ich hoch. War mir jetzt sicher. Ich habe mich nochmal betraut. Und es hat sich gelohnt. Zack. Oh oh, das sieht aus wie ein Bosskampf. Oh ja. Was bist du denn? Pff. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. dich. Wow. Pff. Hey, hey, hey, hey, hey, was ist das denn hier? Zielsuchrakete oder was? Boah, die darf mich nicht treffen. Das wird schmerzhaft werden. Okay, es geht aber langsam zur Neige. Nein! Ich muss aus der Y gedrückt. Okay, da muss ich denken, dass ich nicht aus den Sendung Y drücken darf. Sonst ich nämlich aus meinem Outfit äh, raus. Das will ich natürlich nicht. Wow. Bäm! schon! Geh kaputt! Wieso überlebst du so viel? Hab ich dich! Hehe! <lacht> hey Kiki, erinnerst dich an die Abläufe, von denen ich sprach? Wie dem auch sei, diese Tretmühle in Katzengröße sollte die obere Etage entwässern. Okay. Bedeutet das... ...dass der hoch muss als Katze? Oder wie? Hier hoch? Ah. Wie auf einem Hamsterrad. Gut so. Einer ist geschafft. Bleiben noch zwei. Ende aus. Alles klar. Zwei haben wir anscheinend dann schon mal abgeschlossen. Cool. Ach, hier ist das Wasser jetzt komplett weg! Ah, jetzt kommen wir überall. Moment, wenn wir jetzt hier überall ohne Wasser ankommen können, muss das ja bedeuten, dass an dieser einen Stelle. Dass wir da an dieser einen Stelle jetzt lang können. So rum. Jetzt mal speichern, ein bisschen auch heilen. Cool. Wo musste ich denn lang dafür? das Links? Äh, rechts meine ich? Das ist neu. Ja. Aha. Ja, da springe ich in ihn rein. Och, Menno. Muss jetzt gucken, wo das war. Ich würde nämlich gerne noch schauen, ob da jetzt was ist. Oh! Aua. Wir können jetzt da runter. Aber nicht nach oben. Nope. Wir müssen jetzt hier runter. Keine gute Idee. Oh oh. Ich ich mal hoch. Ich muss da jetzt so runter. Ah, hier ist aber so ein, ein kleines äh Wasserbütchen. Das ist natürlich sehr hilfreich. Alles klar. Hallo. Bye bye. Okay, kommen wir nur mit dem Hopper durch? Vielleicht auch nur ein Rückweg. Was sind hier? Oh lol, ist wie so eine. <lacht> ist wie so eine Röhre in Mario 3D World. Cool. Äh, dann schwimmt wir halt nach oben. wie viele Roboterfische. Die aber jetzt weg sind. Ich versuche nur gerade den Rückweg zu finden. Oh, finde aber dafür den weiteren Bosskampf, wie es scheint. Wow. Mit Kugelfischen? Oder zumindest Kugel... Fisch ähnlich. Oh, Muss aufpassen. Gleich äh, verliere ich mich noch. Oh. Yeah. Okay. Ich geh grad komplett woanders lang. Ah, das sind keine Böse, das sind ganz normale Gegner. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen. Das ist der blöde Frosch. Ah! Den Knopf hammern Kann ich mich irgendwo absichern? Bitte Bitte Gott Was ist denn jetzt hier schon wieder? Ich möchte mich doch nur absichern Ich weiß gar nicht wo ich bin Yes! Absichern! Okay ähm, Diese eine Stelle Die werde ich dann wahrscheinlich noch nachholen Vielleicht nächste Folge ich merke sie mir. Irgendwo da oben ist sie auf jeden Fall. Ich bin einen anderen Weg gelang, lang gegangen, aber wahrscheinlich ist das hier ein richtiger Weg, wo wir sowieso hin müssen. Und das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Wenn ja, dann lasst die Glocke an, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Wir sehen uns. Haut rein.